Ich bin Anitas andere Hälfte. Jeden Tag spielt sie ein anderes Video von Dingen, die du gesagt hast. Was kommt dir in den Sinn, was dich dazu bringt, diese Worte der Weisheit auszusprechen? Wie kommt es dazu? Dazu muss man ein paar Hintergründe kennen. Es ist eine Tatsache, dass wir das am meisten entwickelte neurologische System haben im Vergleich zu einem Wurm, Insekt, Vogel, Tier, irgendjemand, irgendjemand. Aber wir haben auch einen psychologischen Prozess. Was auch immer Dein psychologischer Prozess, Deine Gedanken und Emotionen sind, es geschieht nur aufgrund einer bestimmten Menge an Informationen, die Du gesammelt hast, nicht wahr? Oh, du denkst, sie ist eine wundervolle Person, also eine bestimmte Art des Denkens. Oh, du denkst, sie ist nicht nett, eine andere Art des Denkens. Oh, du denkst, dies ist jemand anders. Mit all diesen Informationen, was immer du angesammelt hast, ob es richtig oder falsch ist, ist egal. Die Art der Information, die du angesammelt hast, bestimmt die Art des Denkens und die Art der Emotionen, die du hast, nicht wahr? Das ist eine Sache, wenn man Menschen lehrt, zu verstehen, dass dein psychologischer Prozess ganz und gar dein Drama ist. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Ist es so, dein psychologisches Drama hat nichts mit der Realität hier zu tun. Hundert Menschen können hier sitzen, und jeder in seinem eigenen psychologischen Raum. Und sie befinden sich in hundert verschiedenen Welten, sie sind nicht in dieser Welt. Deswegen habe ich einen leeren Kopf. Nichts. Ich bin also in dieser Welt. Weil ich also nur in dieser Welt bin, schenke ich allem Aufmerksamkeit. Nichts passiert in meinem Kopf. Wenn ich an einem Ort sitze, wisst ihr, hin und wieder, wenn ich fünf Tage lang eine Pause mache, wenn ich mich zurückziehe, habe ich keinen einzigen Gedanken im Kopf. Ich lese nicht, ich sehe nicht fern, ich schreibe nicht, ich mache nichts. Ich schaue nicht mal aus dem Fenster. Kein einziger Gedanke in meinem Geist. Denn der psychologische Prozess ist nur ein kleines Drama, das sich einfach deshalb vergrößert hat, weil ihr euch so sehr mit ihm identifiziert habt. Es ist so, die Leute kommen immer zu mir und sagen, Satguru, ich möchte meditieren, aber es kommen Gedanken. Ich frage sie, schau, ich werde dir eine andere Art der Meditation beibringen, wo deine Nierenfunktion aufhört, deine Leberfunktion aufhört, deine Herzfunktion aufhört. Bist du interessiert? Nein, nein, nein. Was dann? Willst du, dass nur deine Gehirnfunktion aufhört? Warum? Schau, wenn du sitzt und meditierst, deine Nieren funktionieren, deine Leber funktioniert, das Herz funktioniert, du hast kein Problem. Nur wenn dein Gehirn funktioniert, hast du ein Problem. Ja? Warum ist das so? Weil du nicht so identifiziert bist mit deiner Nierenfunktion. Aber du bist super identifiziert mit deinen Gedankenprozessen und Emotionen. Weil du damit so identifiziert bist, denkst du, das bist du. Deswegen hat es jetzt deine Erfahrung des Lebens ausgelöscht. Sag mir, innerhalb von 24 Stunden, wie viele Augenblicke gibt es da, wo du ohne Gedanken etwas angeschaut hast? Für die meisten Menschen gibt es da keinen einzigen Augenblick. Oder manche Menschen haben ein paar Augenblicke. Ich habe nur ein paar Augenblicke mit Gedanken, den Rest der Zeit bin ich nur wie der Himmel. <lacht> Einfach da, nur Leben. Wenn du nur bist, bist du Leben? Hm? Sag mir ehrlich, bist du wirklich Leben? Ja, du bist Leben, nicht wahr? Weil ich Leben bin, habe ich einen Körper, ich habe einen Gedanken, ich habe eine Emotion, ich habe ein Zuhause, ich habe dies, dies, das und so viele Dinge, alles Zubehör. Aber du erfährst das Zubehör, aber ist da eine Erfahrung von Leben Tag für Tag? Du missverstehst dein psychologisches Drama als Leben, ist das nicht so? Dein psychologisches Drama ist dein Drama, vielleicht mit schlechter Regie, aber... Schau, wenn es schlechte Regieführung ist, leiden die Menschen darunter. Wenn die Regie gut ist, genießen sie es. Ist es nicht so? Hallo? Also, dein psychologisches Drama ist deins. Du kannst es spielen, nichts daran auszusetzen. Als ob wir anfangen, ein Spiel zu spielen. Wir sind auf einem Tennisplatz. Aber irgendwo triffst du den Ball. Es freut dich. Du triffst den Ball. Du freust dich. Nach einiger Zeit hältst du ihn, den Schläger, unten und gehst, nicht wahr? Im Augenblick, bei diesem Spiel, kannst du es nicht anhalten. Stell dir vor, angenommen, du fängst an, Tennis zu spielen und kannst nicht mehr aufhören. 24 Stunden lang. Wie würdest du unter Tennis leiden? Das ist alles, was gerade passiert. Dein psychologischer Prozess ist unaufhaltsam geworden. Er läuft einfach immer weiter und weiter und weiter. Die einfachste Lösung dafür ist, Versuche nicht, ihn anzuhalten, weil du nicht versuchst, Nieren, Leber und Herz und was sonst noch abläuft, anzuhalten. Du bist mit allem einverstanden. Nur mit der Gehirnfunktion hast du ein Problem. Wegen der Identifikation, die du hast. Du hast deine Gedanken missverstanden, du zu sein, nicht wahr? Was immer dein Gedanke ist, du denkst, das bist du. Aber dein Gedanke kommt von einer gewissen Information, die du von außen angesammelt hast. Ist es nicht so? Wenn ich alle Erinnerungen in dir auslösche, wirst du einen Gedanken haben? Nein, er kommt nur von der Art der Information, die du angesammelt hast. Welche Art von Information du angesammelt hast, ist nicht immer frei gewählt. Wenn du die Straße langläufst, wird alles, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst und berührst in deinem Geist aufgezeichnet. Du kannst nicht anders. Was in dich hineingeht als Information, liegt nicht alles in deiner Hand. Ist es nicht so? 90% liegt nicht in deiner Hand. Es geschieht einfach immer zu, weil alles, was du durch die fünf Sinnesorgane empfindest, einfach in dich reingeht und aufgezeichnet wird. Daran ist nichts Gutes, Schlechtes, Hässliches. Es ist einfach Information. Jetzt durch dein Anerkennen sagst du, es ist schön und es wird gut. Du sagst, das ist scheußlich und es wird schlecht. Du sagst, das ist schrecklich und dann wird es hässlich. Das ist dein Tun. Aber die Information strömt einfach hinein und wird aufgezeichnet. Was du ansammelst, was immer du ansammelst, es kann dir gehören. Es kann nicht du sein, nicht wahr? Hallo? Ich kann sagen, dies ist mein Stuhl. Aber wenn ich sage, das bin ich, werdet ihr denken, ich bin verrückt geworden, nicht wahr? Im Moment ist das alles, was passiert ist. Über das Angesammelte fängst du an zu denken, das bist du. Lass mich etwas grundsätzlicher werden. Der Körper. Dieser Körper, wurdest du so geboren? Nein. Du kamst so und jetzt wurdest du so viel. Wie ist das geschehen? Lediglich das Essen, das du gegessen hast, nicht wahr? Oder es ist nur die Erde, auf der wir gehen, die zur Nahrung wurde, und jetzt ist es so. Unzählige Menschen, wie du und ich, sind auf diesem Planeten gewandelt. Sie waren auch kluge Leute. Wo sind sie jetzt? Sie sind alle obere Erdschicht. So wird das werden. Ja oder nein? Es sei denn, deine Freunde begraben dich wirklich tief in der Furcht, dass du von den Toten auferstehen könntest. Ansonsten wird dies auch obere Erdschicht. Nun, wir wollen nicht heute gehen, aber unweigerlich gehen wir, nicht wahr? Dies ist also nur der Erdboden, der sich in Nahrung verwandelt hat. Wir haben diese Nahrung aufgenommen und sie zu diesem Körper gemacht. Oder ist es wahr, dass dieser Körper eine Ansammlung über eine bestimmte Zeit ist? Hallo? Das ist es. Was du ansammelst, kann dir gehören. Kann es jemals du sein? Hm? Was immer du ansammelst, du kannst höchstens behaupten, es gehört mir. Ich will darüber jetzt nicht streiten. Ein Tag wird kommen. Aber du kannst nicht sagen, das bin ich. Ist das nicht so? Was immer du ansammelst, kann niemals du sein. Wenn dies für dich zu einer lebendigen Erfahrung wird, dass das, was du in Form von Nahrung und in Form von Informationen angesammelt hast, wenn du deutlich erkennst, das bin nicht ich, dann wirst du wie ich werden. Einfach auf das Leben schauen, wie es ist, ohne von irgendetwas beeinflusst zu sein, ohne mit irgendetwas identifiziert zu sein. Einfach leben. Ist das wahr? Im Grunde bist du nur ein Leben, dann hast du einen bestimmten Körper angesammelt, also nannten wir dich einen Mann. Dann hast du irgendwelches Zeug in dir angesammelt, und so haben wir dich dies, das und alles genannt. Aber im Wesentlichen bist du einfach Leben. Und ist das die wichtigste Sache im Augenblick, dass du in diesem Augenblick lebendig bist, ist die wichtigste Sache in deinem Leben? Ist das so? Hallo. Aber unglücklicherweise steht das nicht im Mittelpunkt. Heute ist das, was ich denke, wichtiger geworden, als dass ich lebendig bin, nicht wahr? Hallo? Meine kleine Emotion ist wichtiger geworden, als dass ich im Augenblick lebendig bin. Schau, heute Morgen ging die Sonne rechtzeitig auf. Hallo? Ja. Nein, du denkst, es ist die Sonne. Okay, was ist damit? Weißt du, vor einiger Zeit flogen wir einen Hubschrauber in Tennessee. Es ist ein schöner, warmer Tag. Also haben wir die Türen aufgezogen und wir fliegen einen offenen Hubschrauber, weil das Wetter gut ist. Wir kamen da hoch und trafen plötzlich auf eine Kaltfront. Alles, was passiert ist, die Sonne wurde von Wolken blockiert. So wurde es extrem kalt. So kalt, wir hatten keine Kontrolle. Wisst ihr, unsere Hände sind nicht ruhig auf der Steuerung, also beschlossen wir runterzukommen. Während wir runterkommen, diskutieren wir so, angenommen, die Sonne geht morgen nicht auf. Was wird passieren? Vielleicht in drei Monaten wird dies passieren, in sechs Monaten wird das passieren, wir vermuten nur. Dann kam ich und recherchierte ein wenig. Wenn die Sonne morgen nicht aufgeht, wird in 18 Stunden alles, was ihr als Leben auf diesem Planeten kennt, verschwunden sein, außer ein paar mikrobiellen Lebewesen tief unten in der Erde. Alles andere wird in 18 Stunden verschwunden sein. Gerade eben habe ich euch eine fantastische Information gegeben, die Sonne ging heute Morgen rechtzeitig auf. Ich will zumindest entsprechende Geräusche hören. Es ist fantastisch, sie ging rechtzeitig auf. Und der Planet dreht sich planmäßig. Ihr denkt nicht, dass es gut ist. Keine Unfälle im Sonnensystem. Ein Planet kollidierte nicht mit dem anderen, alle hielten sich an ihre Bahnen. Im gesamten Universum, kein einziger Unfall, alles läuft fantastisch im Universum und im größeren Kosmos. Aber ein böser kleiner Gedanke kriecht in deinen Kopf, und es ist ein schlechter Tag. Alles im Kosmos läuft hervorragend. Ein böser kleiner Gedanke. Ah, es ist ein schlechter Tag, nicht wahr? Das Problem ist, dass wir die Perspektive verloren haben, wer wir sind. In diesem Kosmos ist dieses Sonnensystem ein Fleck. Hm? Ja oder nein? Es ist wie ein Fleck. Morgen früh, wenn das gesamte Sonnensystem verdunstet, wird es niemand bemerken. In diesem Fleck ist der Planet Erde ein Mikrofleck. In diesem Mikrofleck ist Los Angeles ein Supermikrofleck. Darin bist du ein großer Mann. Das ist ein ernstes Problem. Das ist dein psychologisches Drama. Die Dinge zu übertreiben bis zu einem Punkt, wo du denkst, wenn du einen schlechten Gedanken hast, ist die ganze Welt ruiniert, weil wir uns identifiziert haben mit den Gedanken, die wir erzeugen, mit den Emotionen, die wir erschaffen, ohne zu verstehen, dass es unser Privileg ist, die Art von Gedanken zu schaffen, die wir wollen, die Art von Emotion, die wir wollen. Wenn du die Art von Gedanken erschaffen kannst, die du willst, und die Art von Emotion, die du willst, Würdest du nicht die beste Art von Gedanken erzeugen und die beste Art von Emotion, zu der ein Mensch fähig ist? Ja oder nein? Dann würdest du auf dem Höhepunkt der Menschheit funktionieren. Im Augenblick hat sich unsere eigene Intelligenz gegen uns gewandt. Wir brauchen keinerlei externe Hilfe. Wir kommen ganz gut alleine zurecht. Ja oder nein? Einfach sitzen, stehend, reich, arm, jede Art leidet. Du fragst sie Kindheit, Großes Problem, Windelproblem. Kleinkind, großes Problem, viel Unfug. Jugend, oh mein Gott, zu viele Probleme. Mittleres Alter, Krise. Hohes Alter, schrecklich. Sag mir, welche Zeit deines Lebens ist fantastisch? Das Problem liegt nicht irgendwo anders. Das Problem ist nur, dass wir die Kontrolle über unser psychologisches Drama verloren haben weil das existenzielle Drama des Lebens nicht in unserer Erfahrung ist. Unser psychologisches Drama ist wie eine Wolke, die die Sonne blockiert. Wir erleben nicht das Leben. Wir erleben nur Gedanken, Emotionen, Ideen, Vorurteile und all den Müll, den wir erzeugen können. Anstatt in der Schöpfung des Schöpfers zu leben, leben wir in unserer eigenen, belanglosen Schöpfung, die das große Ding ist. Ich habe nichts erschaffen, also bin ich hier. In dieser Welt